GIRLFRIEND Oh, oh, wer das wohl sein mag Studie zu GIRLFRIEND Es ist einfach nur ein Gemälde von HD, aber es ist das Gesicht von GIRLFRIEND What? Willkommen zurück zu einer Folge von mitopia auf jeden Fall. Äh, was ist das hier? Kriegen die das hin? Wir gucken den einfach mal zu, ich mal meinen Controller ab, wir gucken den einfach mal zu. Ob die das hin kriegen. Inaakzeptabel! Hoffentlich kriegen die das hin, weil sie sind nur zu dritt. Aber vielleicht kriegen sie es nicht hin, oder vielleicht auch schon. Aber Moment mal, wenn wir jetzt Görfen gerettet haben, also falls wir schaffen, dann würde nur noch ein einziger Begleiter fehlen. Und das wäre Maike. Finden wir sie noch? Ich hoffe nicht, dass sie erst irgendwie, nachdem man die besiegt hat, äh, verfügbar ist. Ne, wahrscheinlich schon früh früher, höchstwahrscheinlich schon früh früher Oh Gott, ich soll vielleicht helfen Ich soll vielleicht helfen Ja, die heilen sich hier schon nein, ich heile schon Hier braucht ihr noch ein paar MP Du bist ein ultra bläm blam, blam. blam. Reiner! Angriff! Juhu! Bäm Bäm Aua! Aua! Bam! Bam! Dieses Ultra-Pfeffer-Ding. Äh, ist ja richtig cool, dieser Ultra-Streuer. Der ist halt wirklich richtig nice. Schön. Ah, wieder normal. Nein, ich hab nicht gesagt, dass du wieder normal bist, du. Hab ich nie gesagt! Hallo, die ja, habe ich jetzt aber auch nicht gesagt, oder? Oh, ja, ist egal. Doch habe ich. Hab Dank. Yay! Wahrscheinlich steht sie jetzt einfach so vor uns. Habe ich recht? Ja. Wo bin ich? Der dunkle hat mich gebracht. An mehr kann ich mich aber nicht mehr erinnern. Das war alles ein bisschen zu viel für mich. Ich muss mich unbedingt ausruhen. Oh, die Arme. Ja, hoffentlich geht's dir gut. Ja, hoffentlich keine Kämpfe mehr. Äh, nein, danke. Kein Bock. Und nun... Sind wir haben gleich alle miteinander versammelt. Na, no, hat was. Niedlich. Die beiden. Dein Glitzer, Mikro, Das kaufe ich dir doch gerne, Miku. Gerne, Miku. Miku. Miku. Ja, nimm es einfach. Nimm es einfach und ab damit sehr viel Spaß. Yeah yeah yeah und nun sind wir versammelt Da, sieh mal Yay, yeah, Alter So wie riesig ist es jetzt hier? So, ihr beiden Süßen, ihr kuschelt da oben mal und geht immer schlafen Man ja, okay. geht halt schlafen. So, jetzt ist es fast voll. Ein Platz ist in meinem Zimmer noch. Hm. Wlimp. Yeah. Okay. Lass mal sehen. Bunny kennt jeden außer Jesus? What? What? Okay, so uh, ihr kennt euch kennen, ja. Uh, du kennst vier Leute noch nicht. Ihr kennst aber schon, deshalb wechseln wir das mal, weil du kennst Freddy noch zum Beispiel noch nicht. Uh, ich kenne natürlich alle, war klar. Können es auch so lassen eigentlich? Ja, machen wir's so. So können wir lassen. Urlaubskittel, wir gehen Urlaub, ey. Zyklopenpizza. <lacht> Schwimmkluft. Komm, den Zyklopenpizza kann ich dir noch geben. Ja. Warum denn auch nicht? So. Hoffentlich finden wir Mike in dieser Folge. So, mit wem will ich abziehen? Ich möchte auf jeden Fall mit... Jesus und GF und wer ist vierte Person? Gott, Miku, weil Miku muss noch ein bisschen leveln. Level 12 und die beiden Level 11. Ja, machen wir es so, weil Miku muss halt noch ein bisschen leveln. Das ist mein Argument. Und nun können wir wieder raus, wenn wir sie wollen, aber machen keinen Rückzieher, gehen weiter. Und hier geht's dann weiter. Aber ich mache kurz eine Pause. Hm, links oder rechts? Ich gehe einfach mal links lang, weil warum nicht? Ja, genau. So. Zweite Etage dieses Schlosses. Ich habe keine Ahnung. Oh, Chest, nice. Ich habe keine Ahnung, wie groß dieses Schloss ist und diese Burg. Aber ich denke mal, wir sind schon ziemlich weit drin. Nein, Girlfriend ist ungefallen. Aber natürlich helfe ich hier aus. Natürlich. Also das muss ich jetzt aber echt mal loswerden. Jesus hat bei Kämpfen seine Eigenart. Er versucht oft heimlich einen den fahren zu lassen. Er scheint zu denken, dass das keinem auffällt, aber solche Kaliber kann doch jeder hören. Äh okay. Er steht direkt neben dir. Okay. Sehr seltsam. Wow, was hat die denn für welche? Stachelturm. Oh oh, so eine riesige Bombe. Explosion! Boom, boom, boom! Ja, das war mein Plan und es, der Plan ist aufgegangen. Nice! Bam, und. Und natürlich auch noch. Sorry, aber ja! Yeah. Gut. Und das war's. Okay, ja gut, das linke Level war ja mega kurz eigentlich. 100 verschiedene Nahrungsmittel erhalten. Juhu. Da freue ich mich. Das macht mich doch glücklich. Insgeheim interessiert mich jetzt aber nicht, aber das müsst ihr ja nicht wissen. Macho Tala, jetzt geht das wieder los. Dämonenkostüm. Sind nicht alle von deinen Kostümen Dämonenkostüme? Egal, hier, ja, ich kauf's dir mal. Ich bin mir aber nicht sicher, ob ich das noch anziehen werde. Also, setzweise auch hundertprozentig, weil es ist bestimmt viel besser. Ja, um vier Punkte halt nur. Ja, von Aussehen her ist es jetzt nicht so schön, finde ich. Da finde ich das irgendwie cooler. Ja. Ein bisschen Stats ab. Was soll ich sonst mit meinem Geld anfangen? Jetzt habe ich damit gut umgehen könnte. Ach, stimmt, ich habe noch so viele Ausflugs- und spielhallen Ach Gott, komm. müssen wir auch mal ausgeben hier. Perfekt, der Macho-Taler gibt es äh, ist sogar hier drinne. Ja, ja, ja, ja. Nein! Eine Kinderportion. Du, du, du, du, du, du. Hm? Ich muss gerade die Level anschauen, wir gerade voll verwirrt. Girlfriend, Jesus und Miku haben alle so wenig. Du bist fast Level up, dir gebe ich das. Ja, yeah, jetzt bist du Level up! Aber das hat nichts so gebracht. Naja, egal. Also was normal? Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Ah, ein Bonbon. So, du hast eine Miete gezogen. Hier kriegst du noch einen Bonbon. Ah, don't care. Bitte gib mir einfach den Macho-Taler. Ich mach das jetzt so lange, bis ich's hab. Das ist mir egal. Wir machen das jetzt so lange, bis ich's hab. Ich habe sowieso genug Tickets. Ja, siehst du? Brauche ich gar nicht schneiden. Perfekt. Ja, geht doch, Spiel. Geht doch. Vor allem der hat sogar mehr gekostet, aber gibt weniger Stats ab. Macht Sinn. Gut, futtern wir noch ein bisschen und dann hauen wir ab. Oh Gott, wir haben so viel Neues. Teufels-Shake, Sternchen-Sternchen. Der setzt den Pack mit dem Teufel, wenn es um Muskelaufbau geht. Okay. Stacheleintorf. Der Eintopf selbst ist stachelfrei. Kao trotzdem besser gründlich. Kunstgebäck, Sternchen-Sternchen. Schau es nicht so lange an. Probier lieber, wie es schmeckt. Teufelstörchen, Schänchen, schließe eine Pack mit dem Genuss, den dieses Törtchen bringt. Ja, schon ganz lecker. Und das? Oh mein Gott, mega nice. Okay. Das Gemälde? Auch ganz gut. Okay. Der Stachel -Eintopf. Auch ganz gut. Okay. Das habt ihr alle schon probiert? Okay, ich muss erstmal gucken, was habt ihr alle noch nicht probiert? Ja, hier sagen viele, was das? Kenne ich nicht. Dann probieren wir das jetzt. Du bist schon... Nein, du bist noch nicht satt. Okay. Bam. Schön. Äh, ja. Das haben auch noch viele nicht probiert. Du darfst es gerne probieren. Überhaupt nicht. Schade, vor die Verschwendung. Dafür ist ein Stier Tier gestorben und du, dir schmeckt das nicht. Oha, was ist los mit dir? <lacht> Nein, Spaß. Äh, probier das mal. Auch oh, nicht gut. Ey, Jesus, was ist los mit dir? Magst du gar nichts mehr. Was mit dir? Das ist ganz gut. Okay. Ich sollte mir mal merken, was ich alles verteilen, was nicht. Komm, lassen wir es jetzt. <lacht> lassen wir es jetzt einfach. Komm, weiter geht's. Ist zu langweilig. So, oh, oh, oh, und. Bam, bam. Vor allem, weil das einfach so kurz war und ich... Ich da so lange im Hotel da fest. Ach, egal, komm. Machen wir noch den rechten Blick, bevor ich da oben lang gehe. Weil es sieht aus, als wäre dieses, diese zweite Etage mega kurz. Vielleicht ist es noch schon das Ende, ich weiß es nicht. Eigentlich fehlt auch ein Begleiter. Na, no. was ist denn heute mit Ferdimon los? Er lässt ja gar nicht mehr von Mike ab. Ist Mike über Nacht in die Regel der Pferdefüße reingetreten? Naja, eigentlich, eigentlich habe ich nur eine Karotte in der Tasche. Ich habe auch noch Walla so gerotte. In meiner Hose. Ja. Macht man ja immer mal, ne? Wenn man mal Hunger hat zwischendurch. Krotten in der Hose mit tragen. Warum nicht? Es ist soweit. Ich muss es wieder tun. Oh nein. Alles nur das nicht. Oh doch, ich kann mich nicht länger beherrschen. Nein, beherrsch dich. Zu spät. Nichts kann ihn mehr aufhalten. Den herrlichen Hüftschwung der heiteren Erholung. Puh, schon besser. Eigentlich sind die beiden ja so Gegensätze, oder? Ja, dir geht's vielleicht besser. Mir ist gerade ein bisschen schlecht. <lacht> Ach komm, sie hat doch jetzt nicht so schlecht getanzt, Jesus. Das soll aber auch mal ein bisschen nett sein hier. was also mal ehrlich. Oh oh, Silbercobra. Mensch, Cobra hat so viel, äh Screen time in diesem Let's Play, ja, schon krass. Wie oft der gezeigt wird. Oh oh. Non. Nein. Bam! Bam! Äh, sorry, falls ich heute ein bisschen, äh, ein bisschen weniger reden sollte. Wisst ihr Bescheid? dass ich mir das bewusst bin äh, nicht erinnern bitte nicht nicht noch mal bitte nicht okay hä aber die beiden links und rechts die Wege sind ja jetzt aber voll kurz gewesen ne Loo, ihr kennt euch jetzt wunderbar Dampam, Reitangriff 2 ein noch stärkerer berittener Angriff halt bloß gut die Zügel fest oh nice das wird sehr gut, falls wir demnächst einen Bosskampf haben sollten. Oh, Ihr wollt quatschen, die beiden. Fantastische Erinnerung. Yay. Aber ihr kennt euch doch gar nicht. Naja. Und ihr beide, was ist mit euch los? Bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, Yay. Wir sind echte Freunde. Wir sind nicht nur beste Freunde. Oder die bestesten Freunde. Wir sind... Echte Freunde. Ja, das ist, das ist ein ganz anderes Level. 26. Damn. Ja, reicht jetzt auch mal hier. Wir müssen noch wen kennenlernen. Die geht euch noch nicht. Ich kann wir ja hier hinstecken Und äh, ihr beide kennt euch noch gar nicht, oder? Ne. Ja, dann können wir es so lassen doch immer was haben, ja, ich hätte gern was. Eine Tänzerrobe, okay. Äh, aber die kriege ich nicht. Naja, sah sowieso nicht so gut aus. Und Bunny will äh, nein. Wir machen weiter. Bam, bam, bam. Ich hoffe, dass wir in dieser Folge oh, beziehungsweise Beziehungslevel, ah, Beziehungslevel von 25 mit dem Pferd. ja yeah. Ich hoffe, dass wir in dieser Folge diese Etage durchkriegen. Das ist mein Ziel, aber es sieht so aus, als wäre das da oben das schon das Ende. Hä, ist das so ein langer Korridor mit zum Ende? Wirkt so, vielleicht, wenn wir diese beiden Level schaffen. Kommt ein Boss. Hm, das ist meine Theorie. Vielleicht ist das so schon das Ende. Oder diese Burg geht noch fünf weitere Etagen hoch. Schön noch verlängern, das Spiel. Kann ich mir vorstellen, was? Goldfalter? Oh, Money, Money, Money! Mehr hier, wie viel Geld geben sie denn? Gar nichts, doch 1000. 1000, ja, hat sich gelohnt. Gibt wahrscheinlich einer von denen so 200. Das waren noch fünf Stück, ne? Ja, ungefähr 200. Schnauben nicht nur ganz so meine Luft. Egal, es hat geklappt. es reichte da aus. Dann ist okay. Bam, badabam, badabam, ich bin wirklich gehypt auf das Finale. Weil ich bin mir ziemlich sicher, dass hier das Finale ist. Komm schon. Vom Rahmen darf ich doch nicht anlügen. Blutrot. es muss doch hier jetzt ein Finale sein. Komm schon. Bam. Ja, wir sind so stark mittlerweile. Die Gegner machen uns gar nichts mehr aus. Also wir sind wirklich null betrogen. Vor allem solche kleinen Bomben nicht. Die sind ja eher so eine Hilfe. Also ja... Easy peasy. Mike, warte! Hier für dich! Danke! Ja, okay, danke. Wir haben genug von denen. Stört mich nicht. Auch wenn es eigentlich unnötig war. Und das ist zum Beispiel wieder so ein perfektes Beispiel. Ich mach jetzt einmal Explosion und dann haben wir gewonnen. Wegen den Bomben. Aber die machen noch mal den Rest-Damage. Ja. Nice. Dies ist eigentlich eine Hilfe für mich. Ich appreciate die Bomben. Die sind super toll. Ja, und das war auch dieser Weg. Und wahrscheinlich für das jetzt zu so einem mittleren Level, oder? Wo wir dann unseren letzten Partner wiederfinden, oder? Der wird alle was haben. herzchen Pixar. Aha. Bomm, bam, Okay, Tarnpanzer, Bienenkleid, Stab der Erleuchtung, oh Jesus, du kannst gerne den Stab der Erleuchtung kaufen, das hört sich super an, ja, komm, benutze ihn, also bei so einem Namen, bei Jesus, also da kann man doch nicht nein sagen, Leute, geht doch nicht, Ach, komm, ich kaufe euch beiden das, weil sie es auch wirklich kauft, Einfach weil ich das Geld dazu habe. Weiß, kann. Genau. Das sieht echt schön aus eigentlich. Aber du wirst natürlich das Kleid benutzen, weil äh, der Name richtig. Genau. Perfekt. Das hier nur, damit Young Mike ein bisschen mehr Stats bekommt. Ähm, weil es nicht so gut aussieht. Und das hier irgendwie trotzdem irgendwie lustiger ist. Ja, egal es gibt so tage wie diese wie jetzt gerade wo ich mir denke irgendwie mein commentary könnte besser sein aber naja ich weiß nicht ich hoffe ich langweile, lang, langweilige lang, lang, lern deutsch spaß langweile euch nicht Ähm. ich weiß nicht es, es gibt nichts zu bereden also ich könnte irgendwelche themen rauspacken keine ahnung äh, lass mich überlegen steam deck komm, wir reden mal über die steam Deck. Ja, cool cooler pc to go Okay, Komm, worüber können wir noch reden switch oled ja ist cool sehr verhasst aber ich finde es ganz cool ich werde sie vielleicht überholen Boah. Worüber kann man noch reden skyward sword will ich jetzt playen? mal schauen wann ich genug geld habe weil ich bin momentan broke deshalb kann ich es jetzt nicht day one explain wenn es rauskommt äh, ja jetzt wo ich es aufnehmen kam es sogar heute raus ja und äh, jesus geht's gut wir machen noch nie weiter kein problem wir waren im gast auf dich Okay. finde es immer noch lustig so. Ob wir das zu dritt schaffen? Natürlich schaffen wir das zu dritt. Das sind solche Noob Gegner, da mache ich einmal Boom, das war's. Boah, die Kuh lebt noch. Oha, yay! Girlfriend mit diesen Herzaugen. Bam. Hm, wie viele Leben hat das Ding noch? Boah, Megafeuer würde noch Sinn machen. Bam. Also, wie gesagt, Skyward Sword ist in Planung, wird auf jeden Fall noch kommen, sobald ich genug Geld habe. Oh, nein! Ich krieg Albträume, ich krieg Vietnam-Flashbacks, oh nein, oh nein, nein, äh, Jesus, wo bist du nochmal? Wir brauchen dich. Ultra! Angriff, Freunde, Angriff! Ah! Ah! Nice! Danke! Bam. Wir haben richtig viel Damage. Oh, Oha, wie viel Damage machen wir mit Ultra? Krank! Ich hätte nicht gedacht, dass es so OP ist, dieser. Diese ja, Streuer. Okay, aber in diesem Level kommen irgendwie sehr viele Gegner. Dafür bin ich hier nicht hergekommen, um zu leveln ohne Jesus. Das wird nicht reichen. Zweimal Explosion muss reichen. Aua, aua, auwa, auwa, aua, aua, aua. Ja, reicht, reicht, reicht. Bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam. Yay. Wir tanzen alle rum. Wir haben alle Spaß miteinander. Yay. Wir flüstern durch irgendwas ins Ohr. Juhu. Yay. Ich schaff das. Explosion. Boom. Was, noch einer ist down? Das gibt's ja nicht. Mhm, ihr tanzt wie wild. Bam, einer schon da down. Poppipo. Und nochmal. Mein Gott, Mike war fast down. Das geht doch so nicht, Freunde. Das geht doch so nicht. Uh, nice, Level up für Girlfriend. Aber leider... Na, leider lernt sie nichts Neues. Kommt schon. Er lernt was. Briefe halten. Hey, Gold für dich! Nein, Spaß! Tickets! Ha! Ah. Tiki! Tiki! Okay. Ähm. Willst du immer noch das so herzchen Pizza haben? Kaufen du ihn diesmal auch wirklich? Nein. Verschwendest nur mein Geld. Schwimmkluft? Nein. Herzchen-Dress. Ja, komm. Wenn du es haben möchtest. Wird das so gut aussehen? Ich bin mir da so unsicher. Na, ja, obwohl. Sieht tatsächlich so ganz sehr gut aus. Ja, in der Farbe. Ja, nehmen wir das. Warum nicht? Sieht ganz gut aus eigentlich. Finde ich zumindest. Da, da, da, bam, bam. Oh. Machen wir weiter. Sechs verschiedene... Ja, Kleider. So, und dann werden wir in der nächsten Folge... Ach komm, was soll das? Machen wir es jetzt.